Hey, Hallo, hier ist Sebastian mal wieder. Teil 5 der gesündesten fettverbrennenden Lebensmittel. Wie kriegt man das Bauchfett gesund auf einfache, gesunde Art weg? Fünftens, bei mir aber eher auf Platz 1, und zwar die Beeren. Beeren sind an sich schon mal ein absolutes Kraftwerk, also in ihrem Körper, wenn es um Nährstoffe geht voller Vitamine, voller Mineralstoffe haben die besten Quellen von Antioxidantien, also für Antioxidantien, die es überhaupt im Lebensmittelbereich gibt. Also es geht ähm, um Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren enthalten eine Menge Ballaststoffe und die sind natürlich für die äh, Absorption und Verdauung von Kohlenhydraten wichtig und der Blutzuckerspiegel wird reguliert um eine zu hohe Insulinausschüttung zu verhindern auch gewollt also Bären, Fettabbau schlanker Körper Definition definierter Körper best bestens seien Sie kreativ und essen Sie alle also Ihnen bekannte Bären Himbeeren, Brombeeren, Brombeeren, ganz, ganz, ganz toll. Aber auch exotische Sachen wie goji -Beere oder acai -Beere im städtischen Bereich jetzt immer mehr zu bekommen, auch in äh, normalen Lebensmittelläden. Sind teurer und unbestreitbar, auf jeden Fall. Aber äh, gerade die goji -Beere zählt zu den Beeren mit der höchsten Nährstoffdichte und der stärksten antioxidativen Wirkung überhaupt. Also Die Goji Beere kennen noch nicht so viele. Machen Sie sich mal schlau. Sie finden auch gerne noch Infos dazu auf der Seite zu der der Link hier oben rechts führt. Da finden Sie natürlich auch noch andere weitere Informationen. Ist wirklich eine, eine großartige Maschine Maschine kann man wirklich sagen für Fettverbrennung und natürlich noch viele, viele andere Sachen, die Ihrem Körper gut tun. Ja, Beeren an sich, äh, ja, also natürlich ist Ihnen da ihrer, ihrer Idee den Vielfalt freien Lauf gelassen, aber in Joghurt mit Schafskäse, Hüttenkäse, äh, in Haferflocken oder Haferkleie, sehr gut, Haferkleie oder einfach auch in grünen Salat. Perfekte Zwischenmahlzeit natürlich, Beeren und eine Handvoll Nüsse, Nüsse haben wir ja schon vorher behandelt, Walnüsse, Pekannüsse, Mandeln, ähm, großartig, also machen Sie sich Gedanken, seien Sie kreativ, seien Sie schlau, werden Sie gesünder, verlieren Sie Ihren Bauchspeck. Für weitere Informationen gerne jederzeit bitte ähm, Fragen hinterlassen unten in den Kommentaren oder natürlich auf den Link, der jetzt hier eingeblendet wird, klicken für viele weitere Informationen rund ums Thema Fettabbau. Okay, ich hoffe, Sie haben einen guten Tag. Bis dann, Ihr Sebastian. Tschüss.